wenn es gut schon weiter mit meinen abgefahrenen Beispielen. Also die Verbindung braucht man wieder hier nicht zu den vorherigen Beispielen. Bitte lesen und zu lösen versuchen. Okay, hoffentlich schon gemacht. Jemand hat für die Ableitung dieser Funktion folgende Formel angegeben. Das ist eine schwierige Aufgabe, ich sagte sofort die Antwort, das ist die Kettenregel, die wahrscheinlich hier äh, nicht äh, angehalten wurde. Bei der Kettenregel bedeutet das E hoch X, die Ableitung von E hoch X, von, äh, Entschuldigung, E hoch irgendeine Funktion. Und da muss man auch mal die äh, Ableitung dieser Funktion berechnen. Das bedeutet, es sollte hier 100 mal minus B mal E hoch minus B hoch d sein. Aber dafür braucht man schon einiges in Theorie, also braucht man jetzt so nicht so weiter erklären. Wenn man die Theorie kann, versteht man schon, was da gemeint ist. Ähm Und wie kann man die tatsächliche Ableitung berechnen? Das wieder ist überhaupt nicht so leicht. Wir haben ja GeoGebra, Machen wir es. Und schauen wir mal, ja, was habe ich hier so falsch gemacht? Es wird schon was angezeigt, aber es ist doch falsch. Ich brauche die Ableitung. Also, das Beste ist jetzt hier: sieht man keine Zahl, sondern sowas. Das bedeutet, wir sind jetzt nicht in CAS, sondern im Grafikrechner. Gehen wir jetzt, Moment, nehmen wir erstmal die Funktion, steuer Copy, gehen wir zu Funktion, also zum Grafikrechner, Entschuldigung, zu CAS, stellen wir das ein und jetzt kann man hier sofort die erste Ableitung berechnen. Und das ist ja nicht richtig, Moment. Warum war das wieder nicht richtig? Weil äh, GeoGebra das b als irgendeine Zahl äh, gespeichert hat. Und hier wird das t nicht als Variable äh, gedacht. Und daher benutzen wir also g von x und x als, als, als anstatt der, als der Hochzahl. Und jetzt funktioniert es tatsächlich. Also noch einmal, es ist lieber g von x anstatt von f von x aus irgendeinem Grund, mir unbekannten bin ich sicher, dass es stimmt, aber. Also mit g von x geht er sicher und x benutzen anstatt irgendein andere Buchstabe beim cas. Ja? Und da sieht man halt die erste Ableitung. Und wenn man fertig mit einer Aufgabe ist, alles löschen, also zurückgehen und dann das tatsächlich auch von Anfang an machen. Äh, wie auch immer, jetzt haben wir die erste Ableitung und so sieht sie aus und das kann man so dann so berechnen für diese Aufgabe. Interpretieren Sie die Zahl 10 in dieser Formel, in diesem Sachzusammenhang, was zeigt jetzt das p von t? Das ist ja äh, der Prozentsatz, ja, steht hier, Prozentsatz der Überlebenden in Abhängigkeit von der Zeit. Und wenn die Zeit 0 ist, das bedeutet, äh, es wird hier minus b mal 0, also minus 0, also 0, e hoch 0 ist 1, 100 mal 1 ist 100, 100 minus 10, 90. Also bedeutet bei 0, der 0, also ganz am Anfang, ist der Prozentsatz 90%. 90% sind die Überlebenden am Anfang. Das bedeutet, 10%, also diese 10 da, sind die Leute, die schon bei dem Prozess sterben. Nicht überleben. Ja? Ganz am Anfang. Nach, äh, nach der Behandlung sozusagen. Ja? Äh, also in diesem Sachzusammenhang bedeutet 10, die anzahl der personen die äh, am anfang schon sterben die prozentsatz nicht die anzahl der prozentsatz und jetzt hier nehmen wir das so an und hier ist eigentlich die änderungsrate gefragt und da braucht man eigentlich kein gegeber ja also was ist die Änderungsrate? Das ist ja die Steigung und das ist eine Gerade. Man kann zwei Punkte nehmen und die Steigung berechnen. Wird sie positiv oder negativ sein? Ja, negativ, die geht das unten. Und Delta Y, 2 durch Delta X, 4, vier, 2 Viertel, also ein halbes. Also das ist minus ein halbes. Das bedeutet, die Steigung wird überall, die ganze Zeit, ja, Minus ein halbes sein. Und wie wird es dann da, da aussehen? Hier, wo minus ein äh, halbes, Entschuldigung, nach unten, minus ein halbes steht, eine Gerade zeichnen, die parallel zu dieser Achse ist. Jetzt, was kann man in GeoGebra machen? Man kann in diesem Fall, mache ich gleich, also man kann die Funktion eingeben. Die Steigung haben wir schon gerechnet hier, minus ein halbes und der y-Achsenabschnitt ist ja 2. Also y-Achsenabschnitt ist hier 2, ja? also Steigung minus ein halbes. Und da ist die Funktion, da kann man sie sehen und man braucht die Ableitung, man schreibt dann einfach die Ableitung berechnen, also m' von x, das x braucht man nicht mal, ja und da kommt auch die Darstellung, die sieht man nicht sofort, aber da steht sie ja e eh, ja. das ist die erste Ableitung. Also was soll man hier zeichnen? Einfach bei minus 1 Fünftel eine Gerade die parallel zur x-Achse ist. Fertig. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Das Vierte. Okay, danke sehr.